zu seinem neuen video um, heute sind wir hier im smartphone tycoon und ähm, ähm, ja also ähm, ich ähm, das, äh, was ich also das ist ein spiel wo man quasi seine eigene firma hat und sein eigenes handy machen kann zum Beispiel, ich mache jetzt das Neo von 100. Ich habe schon das Neo von 50 gemacht. Also hier seht ihr schon mal den Start der Bildschirm. Also ich möchte, dass das dann so aussieht. Also dann müssen wir das Handy, kann man das Handy ein bisschen größer machen, ein bisschen kleiner. Ich mache es auf jeden Fall. Ähm, also ich mache es auf jeden Fall ähm, sehr hoch. Also das soll zum Beispiel so sein und sehr, Vielleicht sogar so. Und so ungefähr soll es sein. Letztes Mal. Und so. So, so. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Aber, Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob das so gut aussieht. Also, ich finde, das sieht richtig charmant aus. Ungefähr, ja. Kann man so machen. Ähm, dann können wir auch den Log-Warten, also, das ist dieser Knopf, ähm, den. Den möchte ich nach oben packen. Das war ganz genau hier hin. So, dass, ähm, die ich ein bisschen kreativ bin. Also, ein bisschen Kreativität muss auch mal rein. Das ändert absolut gar nichts an den Volume-Buttons. Deswegen packen wir die einfach hin und gut ist. Weil es kostet schon 666 Euro. Also, beste Leben. So, warte, Lock-Button, der soll einmal kurz dahin. So, und dann machen, ja, machen wir so oder so. Ich glaube, wir machen, ja, so. Das ist ein bisschen besser. Speaker-Style ändert nichts. Ähm, dann machen wir Edging. Das Edging soll so sein, halt so, sieht einfach schön aus. Muss man einfach sagen. Aber da, dann ist es ja umso hässlicher, wenn so ein Logo einfach drauf ist. Dass, also wenn so eine Kamera ist, deswegen ändern wir auch gleich die Kamera. Aber, Leute, es gibt sich Exclusive Designs. Und die werden wir auch dementsprechend benutzen. Hier werden wir, glaube ich, ähm, so so, das ist gut. Und als Material mache ich sowas. Das sieht schon mal gut aus. Marking braucht keiner gefühlt. Mhm. Design braucht auch halt keiner. Vielleicht mache ich Linien. Da ändert auch gar nichts. Dann deswegen mache ich das... Also nicht deswegen, sondern das Logo ändere ich jetzt, denn mein Logo soll, also mein Logo wird nicht so aussehen, aber im Spiel soll das halt so aussehen. Und äh, dann machen wir auch Fingerprint an, und zwar ganz genau auf dem Screen, nicht nee, hier, auf dem Screen soll das sein. Dann machen wir weiter, und zwar hier, leider können wir LCD, kanäle nicht wählen, aber QLED schon. Aber auf jeden Fall, ich nehme das, weil das ist dann cooler. Ich mache... HDR 3 plus, ich mache jetzt auch 256 PIP, nee lieber 128, mach ich, das mache ich auf 150. Ich mache natürlich wieder das Beste vom Besten, natürlich 3000 Jahre später. Also, Leute, es könnte vielleicht noch dauern, aber das braucht natürlich das beste Gorilla-Glas, damit das auch nicht kaputt geht, wenn man das aus Versehen fallen lässt. Mache ich mache 40 Megapixel das. Okay. Mache ich einfach aus. Ja, ja, ja, mache ich aus. Und dann mache ich eine 4-Kamera. So soll die aussehen. So, so ein Kreis ist halt richtig cool, finde ich. Richtig, richtig cool. Ähm, dann machen wir Kamera Camera Zoom. Machen wir auf ähm, 120 jetzt. Wir machen die Foto Resolution. Wird von ähm, 4K auf 6K steigen. Wir machen den Nachtmodus und alles an. Wir machen das auf 2060, 75, dann machen wir das auf 180, machen so, also damit das ein richtig gutes Handy sein wird, und danach bringen die das Neophone Max raus für, die, für, für das beste Neophone. Ja, ja, ja. Ähm, so, ich nehme jetzt diesmal. 16 GB dran, damit es so viel... 32, 32 So, ein Terabyte. Dann Grafik-Accelerator. Ähm, ich mache natürlich Windows-Windiger. Ich mache Neo S. Mein eigenes Betriebssystem. Viel besser. 5G Plus natürlich. Das muss auch alles von dem haben. Stylus. So sieht doch ein Stylus richtig gut aus. Und dann noch das. Stereo Modern. Sound NP. Immer noch Sound NP. Ich sage immer, was das Beste ist. Ich nehme Sound NP, weil das einfach das Beste ist. Und dann nehme ich bei den Stereo Dynamics mache ich also ich mache Tür den nämlich an dann kann ich das auch hier komplett hochballern dann mache ich den akustik channel Chanel channel channel keine wie man das nennen soll dann mache ich auf 3.4 dann mache ich das natürlich mega klein mega tief so boxmaterial Uh, ja, ja, ja, ich weiß schon, worauf es drauf kommt. Wir nehmen einfach sowas, einfach irgendwelche fancy Sachen draufballern. So, mein Selling-Price ist, ich sag mal, 2.000 Euro. 1999 Euro, weil äh, das ist natürlich das Beste vom Besten. Und gleich, wenn das herausgebracht wurde, also erstmal mache ich ähm, hier... Mache ich komplett alles voll. Das, das, das, das, das, das. das. Damit es auch richtig. Um, damit ihr auch richtig viele Fans. Oh, da steigen die Fans. der einfach auf einmal 10.000 Fans. Beste Leben. So, jetzt wird das erschaffen. Ja, genau. Es wird erschaffen. Und gleich werden wir auch sehen ähm, wie äh, es bei den Leuten so ankommt, unser neues, ähm, Neophon. Leute, kennt ihr diese Leute die ganze Zeit äh, äh, äh, sagen? Ich sag das auch manchmal, aber wisst ihr, was ihr stattdessen sagen sollt? Das, das könnte zwar so, ein, so ein richtig alman sein, aber ja, ihr könnt einfach sagen Pi mal Daumen. Also, I mean, das, ist me das hört sich irgendwie mega-sass an, aber halt einfach prima Daumen. Was ist jetzt schon wieder los? Hilfe. Hilfe. Okay, ich glaube, wir machen...